Hallo und willkommen zurück zu Let's of The Wind Waker. Dem letzten Part haben wir wieder einige Schatzkarten und Herzteile gesammelt und ich habe hier ein Herzteil bekommen beim Flugplatz. Dabei ist das auf meine Liste nicht. Und ich habe meine Liste mal gecheckt und erstens, Flugplatz ist wirklich nicht markiert mit einem Schatz, äh, mit einem Herzteil. Und anscheinend hat meine Liste auch 45 Herzteile. Dabei gibt es nur 44. Interessant. Ja, ich werde... Das, das liegt wahrscheinlich daran, weil, weil einige Sachen verändert worden sind in dem Spiel. So, Herzteile und auch ein paar Schatzkarten sind anders und Items. So, wir wollten ja jetzt hier weiter in den Süden. Und auf der Insel gibt es nämlich jetzt auch... Auf der kommenden Insel gibt es nämlich jetzt auch noch eine weitere Schatzkarte. Ähm, aber ich werde jetzt erstmal Futter ausrüsten. So. Wir sehen jetzt auch übrigens im Menü, glaube ich, 35 Schatzkarten. Die normalen Zellen, also diese besonderen Schatzkarten, zählen dann nicht zu. Das heißt, uns fehlen noch 11 Schatzkarten. Und das ist schon mal einiges. Oh, hier ist auch nochmal so eine Art Insel. Dann ist hier wahrscheinlich irgendwie der Schatz versteckt, geborgen. Ist da jemand? Nee, das ist ein Gegner. Dann... Da ist der Fisch. So. Dann zeige ich nochmal ein, was ist das für eine Insel? Hey, Jungschen. Ich weiß allerdings Bescheid mal wieder. Was ist das für eine Insel? Eila urion Aha, interessant. Ja, und ich habe mal wieder übersprungen, weil ich es vergessen habe. Sorry, Leute. Zum Glück kann man das ja hier nochmal nachlesen. Wer bei rechtsbündigem Halbmond in diese Gewässer hier wagt, der wird das noch bitter bereuen. Nach dem Schreck fürs Leben wäre es kein Wunder, wenn der Betreffende nicht mal mehr nachts allein auf die Toilette gehen kann. Oh, das klingt nicht toll. Ähm, es muss hier irgendwo einen Wachturm geben in dem Quadranten. Da hinten. Und da müsste eine Schatzkarte sein. Und zwar auch eine optionale, also eine, nein, keine optionale, eine ähm, exklusive Wii U-Version Schatzkarte. Denn das ist Schatzkarte 44 und wie ihr wisst, Schatzkarte 42 bis 46 sind alle neu in der Wii U version Warum auch immer, die sind halt ein bisschen anders und so. Und im Original sind es halt nur 41 Karten und alle danach sind halt ähm, neu. Wobei auch eine, ich glaube die 46er Karte hat ein Herzteil. Aber wie gesagt, da sind einige Sachen verdreht und vertauscht, wie auch immer. So. Ich würde gerne noch... Hallo, ich würde gerne... ...noch eure... ...Dinger sammeln. So. Jetzt habe ich die ganzen Glücksamulette. So. Oh, die Truhe ist da schon offen. So einfach kann man es natürlich auch haben. Tja. Dann. Mhm. So. Das müsste jetzt Schatzkarte 44 wie gesagt sein. Ja, die öffnen wir mal und könnte bei einer Triangelinsel wieder sein. Ich streiche mir mal wieder die Insel aus. So. Mehr gibt es hier aber auch, glaube ich, nicht. Hm. Damit können wir eigentlich schon in den nächsten Quadranten wieder. Der nächste Quadrant ist... Was ist denn da? Das Dorn am Feenkordial. Ich guck mal ganz kurz, ob es da was geben sollte. Theoretisch nicht. Ich glaube, aber es gibt ein Herzteil da. Und ähm, das muss ich ganz kurz überprüfen. Ja, da gibt es ein, ein, ein Herzteil. Mit einer Schatzkarte. Und zwar mit Schatzkarte 5. Okay. Kriegen wir da nämlich wieder ein Herzteil. Die ganzen Gegner hier. Was ähm, sind das für eine Insel, die wir denn sehen? Ist das, ist das, wie heißt das? Ähm, Tantopia? Ich glaube ich nicht, weil so eine große Weizsicht hat das Spiel, glaube ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. So, es muss jetzt hier irgendwo halt eine Schatztruhe. Ja, da ist die Schatztruhe mit einem Herzteil. Ihr wisst ja, wir haben ja schon alles geholt. Die ganzen Items haben wir geholt. Und ähm, die, äh, die Karte haben wir auch ausgefüllt schon. Und dann passt das. Und ein Herzteil. Das muss ich natürlich gleich markieren. Das mache ich aber erst, nachdem ich die Richtung passend gewechselt habe. Damit wir weiterreisen können, dann mache ich das während der Fahrt direkt. So. Und dann passt das auch. Und jetzt fehlen uns noch drei Inseln, wo wir noch nie waren. Bei denen ich es jetzt auf verschiedene Sachen geben sollte. Das ist. Was ist das denn für ein Quadrant? Das ist G5. Gibt es auf G5 was? Nein. Also kommt auf die Insel an, auf den Inselnamen an. Und hier ist eine Schatztruhe. Ich habe mir nämlich ja noch diese speziellen Karten, so wie, wie Geheimgangkarte und so. Ähm, die habe ich mir auch noch notiert, aber ich habe leider nicht gefunden, welcher Quadrant, sondern nur welcher Inselnamen dazu passt. Deshalb müssen wir da jetzt erstmal abwarten, welche Insel das ist. Das ist die Greifenhorstinsel und... Hier ist tatsächlich gar nichts, glaube ich. Hier ist höchstens... Ähm... Höchstens äh, ein Herzzerber, da bin ich mir auch nicht sicher. Jungschen, schon mal vom goldenen Dreifuß gehört? War wohl irgendein Captain. Jedenfalls soll seine Schatzkarte hier auf diese Insel versteckt sein. Jetzt nur die Frage, wo? Tja, ein Sprichwort, das ich gerade erfunden habe, besagt, weiß der Fisch nicht weiter, nicht verzagen, einfach mal die Möwen fragen. Okay, man muss hier also... Holt sich hier also einen Triforce-Splitter ab. und eine Triforce-Karte oder so. Wie es mir scheint. Das ist gut zu wissen. So. Was ist hier jetzt? Wahrscheinlich wieder. Ah, hier könnte Geld sein oder ein Herzteil. Aber ein Herzteil soll es ja eigentlich nicht geben, wie gesagt, weil ich da äh, von nichts weiß. Dum, dumm. Trubine hat mich das auch nicht verwundert. So. Ja, die Insel werden wir halt dann besuchen, wenn wir auf Dreyfoss Jagd gehen. So. Noch zwei Felder müssen wir ausfüllen. Zweimal den Fisch füttern und dann war's das. Mit dem Fische füttern. Dann haben wir 49 Mal den scheiß Fisch gefüttert. Viel zu oft eigentlich. Ja, und in dem Quadrant sollte es auf jeden Fall was geben. Da ist der Fisch. So. Okay. Dann nimm mal. Hey Jungschen. Ich weiß eigentlich Bescheid. Dann zeig mal. Das ist die Flugfelsinsel. Und auf der Flugfeldinsel gibt es nichts Besonderes so wirklich. Hast du hast von der Nintendo-Galerie gehört, Jüngchen? Um da reinzukommen, muss man erst einen Schalter irgendwo hoch, um auf Tantopia betätigen. Nun ja, tu dir etwas Futter auf den Kopf, dann wird das schon. Aber schreck nicht zu so sehr, wenn sie kommen, die Möwen, die du riefst. Ja, das haben wir schon ganz am Anfang gemacht. Und das ist auch gut, dass wir es jetzt schon gemacht haben, weil sonst könnten wir da nie mehr wieder hin. So, aber es sollte jetzt auf der Insel noch eine Schatzkarte geben. Und zwar die... Was ist es denn? Die 25 sollte es hier geben. Ich muss nochmal gucken, wo ich hier hochkomme. Hier, glaube ich. Ja. So, was? Da ist ein Loch. Wie komme ich denn auf die Hauptinsel? Oh, da ist ein Krog. Das heißt, wir müssen da auch bald hin. Es gibt auch noch eine Herzteilmission mit den Krogs. Mit den Bäumen. So. Äh, was ist das denn? PTF. Keine Ahnung, was das sein soll. Hallo, lass mich hoch. So. Auch mit dir. So? Alter immer schon ein bisschen geld hier holen da ist die truhe oder ist das die truhe ich weiß es nicht könnte sein dass es die falsche ist Vielleicht ist es aber auch die richtige von euch kann ich mir glaube ich noch ein paar sachen holen ich weiß nicht ob ich die brauche ich weiß gerade nicht mehr wofür man die gerät wofür man diesen Loot mal brauchte darum sammeln jetzt einfach mal ich glaube, es war aber für, von Tokio für den einen Krok da, der da irgendwas herstellt. Okay, hier komme ich nicht vorbei. Warte. Ah, ich glaube, ich weiß, was passiert. Ich muss wahrscheinlich einfach alle besiegen und dann wird so eine kleine Sprungblume entstehen. So, weg mit dir. Nur wo? Ach da. So. Dann mal hoch mit dir. wahrscheinlich ein einfach da runterfallen lassen. Au. Oh. Ja gut. Äh, wie komme ich jetzt raus oder gehen die Dinger weg? Äh, hier ist ein Glücksarm und etwas. Okay, ich bin hier falsch anscheinend. Also ganz klar, ich bin hier richtig, aber das war die falsche Tour. So, ähm. Feuerpfeile mal, Fleisch mal, das funktioniert glaube ich am besten. So und dann einfach mit dem dekula drüber fliegen denke ich mal. So, ganz einfach. So komme ich wahrscheinlich auch zum Krog, wahrscheinlich. Ja, ich muss nur ganz kurz gucken. Ähm... Ach, hier ist die Truhe. Habe ich gar nicht gesehen. Oder ist, ist da überhaupt so... Ein, ich meine, die Truhe sieht irgendwie so total läppisch aus. Nee, hier ist die Schatzkarte. Perfekt. Ja, aber zum Krog, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Die krog mission Ich glaube, die krog mission kann ich auch bald mal anfangen. Ich habe ja nicht mehr allzu viel zu tun. Also wir sind nicht mehr so weit weg vom Finale, aber oh, wir haben doch schon noch was zu tun. Also, wir werden schon noch einige Parts hier zu tun haben. Ähm, ich würde noch gerne die Karte anschauen. Das müsste die 25 sein. Habe ich, glaube ich, eben schon mal gesagt. So. 25. Habe ich. Dann können wir auf zur nächsten Insel. Wo ist unser Leuenkönig? Da. So. Und dann gehen wir jetzt zur letzten Insel. Beziehungsweise die letzte Insel decken wir auf. Jede Insel haben wir ja noch nicht wirklich, ja, betreten. Deshalb zählt das jetzt nicht, dass ich alles äh, schon betreten habe. So. Nein, dann ist die letzte Insel, es scheint eine kleine Insel zu sein. Also eine wirklich kleine Insel. Hm... Äh, warte. Ich lenke ein bisschen ab. Ich muss in die Richtung. Nochmal so eine kleine Insel mit so kleinen Fällen oder so scheint mir. Ich werde nämlich beinahe zur... Was war das für eine Insel gefahren? Beinahe zum Nautodrom. Oh, beim Nautodrom gibt es auch noch viel, was ich holen kann. Da kann ich, glaube ich, zwei... Zwei von diesen speziellen Schatzkarten bergen. Das ist ganz nice. Ich muss nur ganz kurz gucken, das ist G7. Hier ist aber nichts Besonderes. Aber hier, doch hier kann ich was bergen. Komm schon. Komm schon. Hier nervt gerade ein bisschen. Hilfe. Ich will doch nur ein bisschen... So, jetzt. Ich weiß nicht, was es hier gibt. Bin mal gespannt. da, da. Ein Herzteil. Okay. Ich muss aber erstmal wissen, welches Insel das ist, damit ich das abhaken kann. Der Fisch ist... Wo? Da. So, das ist der letzte Fisch, den wir hier füttern, damit er unsere Karte ausfüllt und auch der letzte Tipp, den uns ein Fisch geben wird. Hey Jüngchen, ich habe Informationen. So, was ist das für eine Insel? Das ist die Isla Cassiopeia. Sag mal, hast du es eigentlich gesehen? Das Geisterschiff. Ob du es glaubst oder nicht, aber hier kreuzt es auch umher. Und zwar in Nächten mit nach unten offener Mondsichel. Das wäre es soweit von mir. So. Tja, dann war es das wohl, mein Freund. Ähm, die Eiler Kassaiopa. Ist das. Ich muss ganz kurz gucken, welche Insel ist das denn? Theoretisch müsste. Das, das hier sein. Ja, das ist es auch. So. Das haben wir jetzt auch. Ja, nee, warte, ich habe ja gar nichts hier zum Abhaken. Stimmt. Aber <lacht> oh, bin ich jetzt einfach zu so sehr gewohnt. So, ich schaue mal ganz kurz auf die Uhr. Oh, den Park kann ich jetzt auch gleich beenden. Ähm beim Wobei-Spende jetzt hier einfach. So Leute, ich würde sagen, im nächsten Part mache ich dann hier noch ein bisschen weiter. Da sammeln wir noch, ich glaube, zwei, drei Karten. Dann können wir nochmal ein bisschen Herzteil sammeln. Und ich sage dann schon mal jetzt bis dann schau euer Rocky bis zum nächsten Part von The Legend of Zelda Wind HD.